't see. Danke dir dafür. Vater sein, die Gott lieben werden sein, wie die Sonne, die aufgeht in ihre Pracht, die Gott lieben, der denn sein. die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Und so grüße ich euch auch im Namen unseres Herrn Jesus Christus an diesem Sonntagmorgen und freue mich sehr, dass ich hier nicht nur zu einer Kamera spreche, sondern dass ihr euch hier versammelt, um unseren lebendigen Gott anzubeten, Gottesdienst zu feiern. Und so bringe ich euch auch herzliche Grüße aus der Bibelgemeinde in Wartenberg. Und wir sind mit euch verbunden als Kinder Gottes, die in schwierigen Zeiten ja, allein auf den Vater im Himmel vertrauen. Eben habe ich auch gehört, dass gestern hier eine Taufe stattfand von der Gnadengemeinde. Und so, ja, es ist so schön, wie wir einander dienen und ermutigen können. Und das möchte ich euch auch auch heute tun, euch ermutigen, anhand von Gottes Wort. Ich erinnere mich, vor einem Jahr war ich auch in der Adventszeit hier und wir haben uns die Geschichte des Sündenfalls angeschaut und daran gesehen, wie, wie wir Weihnachten brauchen, wie wir die Hoffnung durch Jesus brauchen, aufgrund des Sündenfalls, der uns alle betrifft. Nun, heute fahre ich fort und ich bin mittlerweile in 1. Mose 4 angelangt, der Geschichte von Kain und Abel. Und mancher wird sich auch vielleicht fragen, wie, wie kann ich das jetzt in der Weihnachtszeit gebrauchen? Und auch da werde ich euch sagen, wir werden schätzen, warum wir den Retter brauchen, wenn wir 1. Mose Kapitel 4 verstehen. Nun, vor der Predigt möchte ich noch um Gottes Hilfe bitten. Vater im Himmel, wir preisen deinen hohen und heiligen Namen. Wir danken dir, dass wir uns hier als Christen versammeln können, dass auch Geschwister aus der Ferne teilhaben können an dem Gottesdienst und an deinem Wort, das wir so sehr brauchen. Bitte heilige uns durch dein Wort, Vater, und Lehre uns, was Wahrheit ist. Dein Wort ist Wahrheit. Und stelle uns vor allem, deinen Sohn Jesus Christus, als die einzige Hoffnung in einer sündigen Welt vor Augen. Und so hilf mir in dieser Zeit, dein Wort recht zu erklären. Gib uns Erleuchtung durch deinen Heiligen Geist, dein Wort zu verstehen, so wie es gemeint ist. Dir sei die Ehre, Vater im Himmel. In Jesu Namen. Amen. Nun, die Zahlen sind wirklich erschreckend. Durchschnittlich sind es 2400 Menschen, die täglich daran sterben. 83 Millionen Menschen in diesem Land sind davon infiziert. Und jährlich sterben in unserem Land 900.000 Menschen. Daran. Es gibt kein Heilmittel und die Sterberate beträgt 100 Prozent. Nun, äh, wovon spreche ich? Ich spreche jetzt nicht wie äh, so viele andere von dem Coronavirus, ich spreche von dem Virus namens Hamathia. Was ist Hamathia? Hamathia ist das griechische Wort für Sünde und Während wir uns vor dem Coronavirus schützen können, so sind wir von der Sünde alle infiziert. Römer 3, Vers 23 sagt, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Von Corona kann man sich erholen, aber an der Sünde sterben wir alle. So heißt es auch im Buch des Predigers in Kapitel 3, Vers 20. Alle gehen an denselben Ort. Alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt auch wieder zum Staub zurück. Das Coronavirus führt oder kann zu einer Erkrankung der Atemwege führen. Die Sünde führt zum Herzversagen. Sie führt dazu, dass wir in unserem Herzen sagen, mein Wille geschehe. Nun, aus der Bibel wissen wir, dass wir alle von Adam und Eva abstammen. Wir wissen, dass wir alle die Sünde geerbt haben. Und wir wissen, dass wir alle aufgrund der Sünde sterben müssen. Und weil die Sünde uns alle betrifft, im Gegensatz zu dem Coronavirus, Deswegen will ich auch heute mit euch zwei Wege betrachten. Wisst ihr, es gibt nur zwei Wege, wie wir mit der Sünde umgehen können, die uns alle betrifft. Und diese zwei Wege, die finden wir schon am Anfang der Bibel. Im vierten Kapitel sehen wir diese zwei Wege, wie wir mit der Sünde umgehen können. Und wir sind alle auf einem dieser beiden Wege. Jeder von uns ist entweder auf dem einen oder dem anderen Weg. Und so also bitte ich euch, 1. Mose Kapitel 4 aufzuschlagen. 1. Mose 4, also ziemlich am Anfang der Bibel. Wir haben schon gesehen in den vergangenen Predigten, wie Gott, der allmächtige Schöpfer, diese Welt in sechs Tagen geschaffen hat, wie er sie am sechsten Tag als sehr gut erklärt hat, wie er einen Ruhetag eingelegt hat und wie alles einfach wunderbar war. Wir haben gesehen, wie Adam und Eva ein vollkommenes Ehepaar waren und ihnen an nichts fehlte. Und dann die Tragödie, wie Satan, der gefallene Engel, die Schlange benutzte als Instrument, um Adam und Eva zur Sünde zu verführen. Die Frau wurde verführt, der Mann ist ganz bewusst diesem Willen Satans gefolgt und sie haben von der verbotenen Frucht gegessen. Sie haben dadurch nur in der Tat ausgedrückt, dass sie ihr eigenes Urteil über Gottes Urteil gestellt haben und darum haben sie den Fluch und die Trennung von Gott geerntet. Und am Ende von 1. Mose 3 sehen wir, wie Gott den Menschen vertreibt, östlich des Gartens von Eden. Und da geht es weiter in 1. Mose Kapitel 4 und ich lese uns das Kapitel nach der Schlachter 2000 Übersetzung. Gottes Wort sagt, Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, Ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe Javis. Und weiter gebar sie einen, seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, kein aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass kein Jahwe, ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und Jahwe sah Abel und sein Opfer an, aber kein und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und Jawe sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach Jahwe zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kein sprach zu Jahwe, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe! Du vertreibst mich heute vom Erdboden, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde, und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach Jahwe zu ihm. Für wer kein Tod schlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und Jahwe gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kein ging hinweg von dem Angesicht Javes und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Und Kain erkannte seine Frau, die wurde schwanger und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt und nannte sie nach dem Namen seines Sohnes, Henoch. Dem Henoch aber wurde Irad geboren und Irad zeugte Mehujael. Mehujael zeugte Methusael, Methusael zeugte Lame. Lamek aber nahm sich zwei Frauen, die eine hieß Ada, die andere Zilla. Und Ada gebar den Jabal, der wurde der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und sein Bruder hieß Jubal, der wurde der Vater aller Hafen- und Flötenspieler. Und auch Zilla gebar, und zwar den Tubal-Kain, den Meister aller Handwerker in Erz und Eisen. Und die Schwester Tubal-Kains war Naama. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Stimme, ihr Frauen Lamechs. Vernehmt mein Spruch, ein Mann erschlug ich, weil er mich verwundet, ein junger Mann, weil er mich geschlagen hat. Denn kein wird siebenfach gerecht, Lamek aber siebenundsiebzigfach. Und Adam erkannte seine Frau nochmals. Die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil kein ihn umgebracht hat. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Damals fing man an, den Namen Jahwes anzurufen. Soweit das Wort Gottes. Nun, eine Quizfrage an euch. Welcher Name kommt in diesem Kapitel am häufigsten vor? Was denkt ihr? Welcher Name kommt am häufigsten vor? Es ist der Name Kain. 16 Mal geht es um Kain. Und auch wenn wir die Geschichte als die Geschichte von Kain und Abel kennen, geht es hier vor allem um Kain, gemäß der Absicht des Autoren. Im Judasbrief im Neuen Testament wird sein Leben als der Weg Keins benannt der Weg Keins und der Weg Keins ist einer von diesen beiden Wegen, in die wir gehen können. Ich will euch diesen Weg kurz beschreiben. Es ist der Weg der Selbstbestimmung. Dieser Weg ist selbstbestimmt, nicht demütig. Dieser Weg ist kreativ, nicht folgsam. Dieser Weg ist revolutionär, nicht gehorsam. Dieser Weg ist religiös, aber nicht gläubig. Dieser Weg ist erfolgreich und nicht töricht. Dieser Weg überlebt. Und er stirbt nicht. Dieser Weg ist ich-zentriert und nicht Gott-zentriert. Die Frage ist, auf welchem Weg gehst du? Nun, nach der Absicht des Autoren geht es in diesem Kapitel um den Weg des Ungläubigen. Und deswegen dreht sich auch diese Predigt um den Weg des Ungläubigen. Und dieser Weg des Ungläubigen zeigt dir vielleicht, hält dir vielleicht einen Spiegel vor und du erkennst dich selbst darin, dann sage ich dir, kehre um von diesem Weg. Oder aber du siehst diesen Weg und, und du erkennst, das ist alles, was ich ablehne. Und du wirst bestärkt, den anderen Weg zu gehen. Und so achten wir heute gemeinsam auf fünf Abschreckungen, vor dem Weg des Ungläubigen. Lass uns fünf Abschreckungen vor dem Weg des Ungläubigen sehen, damit du den Weg des Glaubens wählst. Fünf Abschreckungen vor dem Weg des Ungläubigen, damit du den Weg des Glaubens wählst. Nun, was ist die erste Abschreckung vor dem Weg des Ungläubigen? Wir finden sie in den Versen 1 bis 5 in unserem Kapitel. Der Ungläubige verfehlt die Beziehung zu Gott. Der Ungläubige verfehlt die Beziehung zu Gott. Nun in den ersten fünf Versen lernen wir das allererste Bruderpaar kennen. Und bald wird deutlich, diese Brüder, diese zwei Brüder, die sind ein Gegensatz. Sie haben zwei Berufe, sie bringen zwei Opfer da und sie ernten zwei Reaktionen Gottes und einen zornigen Kain. Dieser ungläubige Kain verfehlt die Beziehung zu Gott. Nun, nochmal der Reihe nach. Wir sehen, und ihr könnt es in euren Bibeln verfolgen, Adam ist intim mit seiner Frau Eva und sie bekommen einen Sohn und sie sind voller Hoffnung. Sie wissen ja, dass Gott verheißen hat, dass aus den Nachkommen von Adam und Eva ein Nachkomme kommt, der den Fluch dieser Welt aufhebt. Sie freuen sich über ihren Sohn. Und dann kommt sein Bruder. Und sein Bruder, das ist der Abel, sein Name bedeutet so viel wie Hauch oder später wird deutlich Nichtigkeit, ist das, was ihn beschreibt. Und Abel wurde ein Schafhirter, also er hat sich um kleines Vieh gekümmert. Schafe und Ziegen und Kain, der war ein Ackerbauer. Und an sich sind diese beiden Berufe jetzt nicht besser oder schlechter. Der eine kümmert sich darum, dass man Kleidung hat, wie zum Beispiel aus Wolle. Der andere darum, dass man zu essen hat, dass der Acker bebaut wird. Und so haben sie zwei verschiedene Berufe. Und dann in Vers 3 sehen wir, wie sie Yahweh ein Opfer bringen. Und da haben wir zuerst den Kain. Kain bringt auch Yahweh ein Opfer da, dem, dem wahren Gott. Kain ist in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Und wie viele von euch sind in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen? Interessiert mich mal? Zwei, drei, vier? Einige? Nun, so auch der Kain. Der Kain kommt aus seinem gläubigen Elternhaus und er bringt sein Opfer für Gott da. Und was wählt er? Nun, er wählt von den Früchten des Erdbodens. Und das ist ja naheliegend. Dann kommt Abel in Vers 4 und er hingegen bringt ein Opfer da, aber von den Erstlingen seiner Schafe. Also das bedeutet, von, von den Erstgeborenen bringt er ein Vielleicht ein Lamm da und von ihrem Fett, Fett bedeutet der beste Teil, er gibt Gott das Beste, in diesem Fall. Und beide ernten eine Reaktion von Yahweh, dem lebendigen Gott. Am Ende von Vers 4 lesen wir, und Yahweh sah Abel und sein Opfer an, aber kein und sein Opfer sah er nicht an. Die Frage, die ihr euch vielleicht stellt, ist, warum hat Gott das eine Opfer angenommen und das andere nicht? Und die Antwort findet ihr in eurem Bibeltext. Hier steht, und Yahweh sah Abel und sein Opfer an. Die Reaktion Gottes ist bedingt zum einen durch die Gabe aber auch durch den Geber. Jahwe sah Abel und sein Opfer an. Aus dem Neuen Testament in Hebräer 11, Vers 4, wissen wir, mit welcher Haltung Abel sein Opfer brachte. Und ähm, ich schlage diesen Vers kurz auf. Die sind euch gerne vor. In Hebräer 11, Vers 4 heißt es, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Abel betete Gott an und mit welcher Haltung tat er das? In einer Haltung des Glaubens. Nun von dem Herrn Jesus wissen wir, ich denke da an Verse aus Johannes 5, dass der Glaube allein Gottes Ehre sucht und dass der Glaube dem Wort Gottes vertraut und gehorcht. Der Glaube vertraut Gottes Wort. Und so sehen wir, Abel hatte eine Haltung des Glaubens und die führte dazu, dass er tat, was Gottes Wort ihm sagte. Und so bin ich überzeugt, Gott hat seit jeher ganz genau gesagt, wie er angebetet werden will. Er sagt uns, wie wir anbeten sollen. Zum Beispiel in Johannes 4, Vers 24. Kennt ihr diesen Vers? Johannes 4, Vers 24. Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da seht ihr wieder diese zwei Elemente. Wir müssen zum einen die richtige Haltung haben, und eine Haltung des Glaubens haben, aber wir können dann nicht einfach entscheiden, wie wir Gott anbeten. Das ist nicht unserer Kreativität überlassen, sondern Gott, wo er spricht, sagt er eindeutig, wie er angebetet werden will. Und in diesem Fall bin ich überzeugt, dass er auch Adam und Eva, Kain und Abel sagte, wie er angebetet werden will. Nämlich durch ein Opfer, so wie es Abel gebracht hat. Auf Kain und sein Opfer sah Gott nicht. Kain brachte es nicht aus einer Haltung des Glaubens und er brachte auch nicht das Opfer, das Gott sehen wollte. Und so wird Kains Opfer abgelehnt. Und wie reagiert Kain? Kain wurde sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Was meint ihr, worauf, äh, warum war er kein äh, wütend? Äh, wo, auf wen war er wütend? Er war wütend, vielleicht auf seinen Bruder, aber vor allem war er wütend auf Gott. Ich habe dir dieses Opfer gebracht. Ich habe hier von, von meinen Früchten genommen. Ich habe Anerkennung verdient. Du Gott gibst mir nicht, was ich verdiene. Du hast mein Opfer abgelehnt. So wurde er zornig. Und hier siehst du das hässliche Gesicht des Stolzes. Ich bin im Recht, Gott. Wer bist du Gott, dass du mir nicht das gibst, was ich verdiene? Und damit zeigt, offenbart sich kein als ein ungläubiger Mensch. Er hat keine lebendige Beziehung zu Gott. Und die erste Anwendung, die wir herausziehen für uns selbst, ist: suche die Nähe Gottes. Gott ist das Größte und Wertvollste, was du haben kannst. Aber für keinen war es das nicht. Für, für keinen war es seine eigene. Anerkennung, seine eigene Überzeugung, seine eigene, seine eigene Ehre. Und hier zeigt sich, wessen Kind wir sind. Was ist für dich das Wertvollste? Wer ist für dich der Wertvollste? Für Abel war es Gott und er hat ihm gerne nach seinem Wort gehorcht und ihm das Beste dargebracht. Aber der Ungläubige verfehlt die Beziehung zu Gott. Zweitens, zweite Abschreckung, die wir von diesem Kapitel lernen, ist, der Ungläubige verschmäht Gottes Korrektur, in Versen 6 bis 8. Und angeleitet durch sein zorniges Herz, oder durch sein sündiges Herz, betritt kein den Weg des sündigen Zorns. Wir, wir kennen das aus unserem Leben, wir haben alle schon, waren alle schon mal zornig, und wir wissen, wie dieser Zorn uns dann einnehmen kann und wie er uns zu den schlimmsten Dingen führen kann. Und so ist Kein auf diesem Weg des Zorns. Aber hier ist Gott, der gnädige Gott, geht in unnachahmlicher Weise diesem Kain hinterher und er will ihn zurechtbringen. Das Traurige ist, Kein verschmäht Gottes Korrektur und er wird zum ersten Mörder. Aber noch einmal der Reihe nach. Seht ihr in Vers 6, da spricht Gott zu Kain und er stellt ihm Fragen. Das kennen wir gut aus, aus dem Garten Eden, als Gott Adam und Eva Fragen stellt. Und wir haben damals schon gesehen, dass Gott nicht Adam und Eva bloßstellen wollte, sondern dass er sie korrigieren wollte. Er wollte sie zur Erkenntnis zur eigenen Einsicht bringen über ihre eigene Sünde. Und so macht er es auch hier und er fragt, warum, warum bist du so wütend? Und das ist eine wichtige Frage im Zorn, warum bist du wütend? Und damit meint Gott nicht in erster Linie die Umstände, sondern er meint keins Denken. Wisst ihr, unser Zorn gründet sich immer auf ein bestimmtes Denken. Und was war es bei Kain? Wir können nicht in sein Herz schauen, aber wir können vermuten, dass er dachte zum Beispiel, ich bin wichtig. Ich verdiene diese Anerkennung für mein Opfer. Und er war neidisch auf seinen Bruder und Neid ist das Zündmittel des Zorns. Nun, Gott fragt weiter, warum senkt sich dein Angesicht? Ja, kein zeigt es in seinem Angesicht, dass er zornig ist und wir kennen das von uns selbst nicht so sehr, weil wir uns selbst nicht sehen, aber wir kennen es von anderen Menschen, wenn sie zornig sind und Denkt vielleicht an unsere Kinder, wenn ihr Kinder habt oder schon mal Kinder gesehen habt, gleich so grimmig und sie können das nicht so verbergen. Man sieht gleich, wie, die, wie das Gesicht sich zusammenzieht und so war es auch bei Kain und er hatte dieses zornige Gesicht. Nun, was, wie würdet ihr das aus Gottes Wort beurteilen? Es ist es Sünde, auf diese Weise zornig zu sein? Natürlich. wir wissen es aus Epheser 4. Wenn ihr zürnt, so sündigt nicht. In den seltensten Fällen haben wir heiligen Zorn, meistens sündigen Zorn. Und Zorn, diese Art von Zorn, der auf sich selbst und seine eigene Ehre bedacht ist, der ist Sünde. Und hier beobachten wir schon, dass kein sich schon in der Sünde befindet. Er ist nicht vor der Sünde, er ist nicht auf dem Weg zur Sünde, er ist schon auf dem Weg der Sünde. Das ist wichtig festzuhalten. Nun Gott spricht weiter in Vers 7. Eine weitere Frage, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Also kein, wenn du deine Verantwortung wahrnimmst und annimmst und das Gute tust, dann, dann bekommst du auch Gunst, dann erlebst du Gunst bei mir und bei den Menschen. Gott richtet ihn auf die guten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 er will ihm Gutes, er will ihn auf den richtigen Weg bringen. Gemäß der ähm, gängigen Auslegung ist hier die Sünde so wie ein, wie ein gefräßiges Tier dargestellt, bildlich. Und das lagert vor der Tür oder lauert vor der Tür. Wir haben das vielleicht so vor Augen ein, ein, ein, ein wildes Tier, vielleicht eine Raubkatze, die vor der Tür lauert und ihr Verlangen, also das Verlangen der Sünde ist auf dich gerichtet, aber du, kein sollst über die Sünde, über sie herrschen. Das ist die überwiegende Auslegung dieses Verses und anhand von der Übersetzung, die wir hier lesen, ist es auch die einzig plausible, wenn wir das so hören. Nun, es gibt noch eine alternative Auslegung, die wir aber nicht unbedingt in unseren Übersetzungen erkennen. Das hebräische Wort für Sünde ist dasselbe Wort für Sündopfer. Gerade in den ersten fünf Büchern Mosen kommt dieses Wort für Sünde 109 Mal vor. Und in vier von fünf Fällen wird es als Sündopfer übersetzt, weil es ein, ein Sündopfertier bedeutet. Also ein Opfertier wie ein, ein Schaf oder ein Lamm. Das Wort für lauern wird nur hier mit lauern übersetzt. An allen anderen Stellen bezeichnet es ein, ein Tier, das sich ausruht, das auf dem Boden lagert. Interessant. Das Wort für Verlangen und für Herrschen ist nicht unbedingt negativ. Und so bin ich überzeugt, was Gott hier dem Kein anbietet, ist etwas Unglaubliches. Er sagt ihm, wenn du nicht Gutes tust, Kein, wenn du erkennst, dass du, dass du schon sündigst in deinem Zorn ich habe vor deiner Tür vor deiner Tür habe ich ein Sündopfertier geschickt da liegt ein Tier vor, vor deiner Tür du musst nur nach draußen gehen und, und du musst es nur nehmen es ist dir gefügig du musst es nicht einfangen du musst es nicht fesseln du kannst es nehmen und du kannst mir das richtige Opfer darbringen du kannst von mir wieder angenommen werden so ist Gott Er korrigiert kein und er gibt ihm die Mittel zur Wiederherstellung. Was macht Kein? Vers 8. Kein redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da hob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Kein hasst Gott. Kein ist ein Kind des Teufels. Und deswegen hasst er Gott. Und weil er Gott nicht töten kann, tötet er seinen Knecht Abel. Kein führt Krieg gegen Gott. Und er tötet Gottes Knecht. Und damit sehen wir, dass... Dass kein Gottes Korrektur völlig verschmäht. Auf tragische Weise. Nun, was ist die Botschaft für uns? Diese Abschreckung. Verschmähe nicht Gottes Korrektur. Also sieh, wie gnädig Gott ist, dass er dich nicht nur zur Umkehr ruft, sondern dir sogar das Mittel gibst, wie du mit ihm versöhnt werden kannst. Warum würdest du diese Korrektur abweisen? Empfange Gottes Korrektur. Gib den Neid auf, worauf immer du gerade neidisch bist. Gib den Zorn auf, worauf immer du gerade zornig bist. Und nimm Gottes Korrektur an. Was ist die dritte Abschreckung vor dem Weg des Ungläubigen? Der Ungläubige verwirft Gottes Urteil. Das sehen wir in Versen 9 bis 15. Er verwirft Gottes Urteil. Nun hat Kain gemordet und Gott spricht sein Urteil. Aber zunächst einmal wieder eine Frage. Da sprach Jahwe zu Kain in Vers 9. Ihr seht das. Wo ist dein Bruder Abel? Woran erinnert euch diese Frage? Wo bist du, Adam? Wo bist du, Adam? Gott sah Adam natürlich, wo er war, hinter seinem Versteck, aber ihr wisst, wie Gott diese Frage stellt, um Adam darauf zu bringen, dass er gerade gegen Gott gesündigt hat, dass er bekennen muss, dass er Gottes Gnade und Vergebung suchen muss. Und so ist es auch hier, Gott spricht zu Kain, wo ist dein Bruder Abel, damit Kain erkennt, was für eine große Sünde er getan hat und damit er diese Sünde bekennt. Aber im Gegensatz zu seinen Eltern sieht er seine Sünde nicht ein. Er gibt seine Sünde nicht zu. Er sagt auf freche Weise, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? In anderen Worten, Gott, was fällt dir ein, diese Frage zu stellen? Soll ich meinen Bruder behüten? Diesen Schafhirten, der kann auf sich selbst aufpassen. Kein verurteilt Gottes Frage. Er verurteilt Gott. So ist der Ungläubige. Er, er setzt Gott auf die Anklagebank, obwohl er selbst schuldig vor Gott ist. Und dann Gottes Anklage. Was hast du getan? Horch! Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Stellt euch eine Person vor, die durchdringend kreischt und euch die Ohren zuhält weil jemand so schrill kreischt. So ist es für Gott, wenn ein Mensch unschuldig ermordet wird. Es ist ein durchdringendes Kreischen vom Erdboden. Gott war dabei, er wusste genau, was passiert ist. Und er sieht auch zu dem Zeitpunkt, er sieht, er sieht alles, wie es ist, auch wenn es beim Menschen ungeklärt ist. Die Menschen mögen morden und es vertuschen, aber Gott weiß, was passiert ist. Wisst ihr, in Gottes Augen gibt es keine ungeklärten Mordfälle. In unserem Land gibt es leider viele ungeklärte Mordfälle. Man weiß nicht, wie, es, wie ist das passiert und Personen sind verschollen möglicherweise ermordet, aber bei Gott gibt es das nicht. Er weiß genau, was passiert ist. Und jeder Mord schreit zu ihm. Und jetzt kommt Gottes Urteil in Vers 11. Dort spricht er zu Kain, und nun sollst du verflucht sein, von dem Erdboden hinweg. Adam und Eva empfangen den Fluch über den Erdboden und nun Kain wird selbst verflucht. Und in Vers 12 lesen wir, dass wenn er den Erdboden bebaut, dann wird er keinen Ertrag haben, er wird erfolglos sein. Infolgedessen wird er obdachlos sein und schließlich entwurzelt. Entwurzelt von seiner Heimat und auf der Flucht sein Leben lang. Und dieses Urteil sollte kein darstellen, wie schwerwiegend seine Sünde ist. Meint ihr, dass kein jetzt erkannt hat, was er da getan hat? Schaut auf Vers 13 und 14. Achtet mal darauf, wie häufig kein von sich selbst spricht. Kein sagt, wir zählen mal mit, meine Strafe ist zu groß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 was er an Leid erfahren muss, weil er vor Gott schuldig ist. Da ist keine Reue, da ist, da ist kein Denken an andere und keine Furcht vor Gott. Ich weiß, das ist eine schwerwiegende Botschaft, aber sie macht uns einfach deutlich, wie verloren wir sind, ohne den Glauben an unseren barmherzigen Gott und werden noch am Ende zu der Lösung kommen. Und nun erstmal Gottes Antwort darauf. Kein beklagt sich über sein Urteil. Er sagt, es ist zu, zu schwer. Er erwartet, dass die Menschen ihn töten. Und jetzt in Vers 15 ist Gott auch noch gnädig und behandelt ihn. Freundlich. Ich meine, wie hättest du das gemacht? Stell dir vor, du bist an Gottes Stelle und kein dein Geschäft hat seinen Bruder umgebracht, verschmäht deine Korrektur, verwirft dein Urteil und beklagt sich noch über dein Urteil. Wie hättest du diesen unverbesserlichen Rebellen behandelt? Hättest du ihn ernst genommen? Wärst du jetzt auf seine Ängste eingegangen? Wo seine Eltern einfach am Boden zerstört sind, weil ihre Kinder sich gegenseitig umbringen. Wo ihre Hoffnung zerstört ist, dass kein derjenige ist, der den Fluch aufhebt. Hm. Gott macht es. Er geht auf seine Ängste ein. Er sagt, kein, ich mache dir ein Zeichen. Und dieses Zeichen wird verhindern, dass man dich einfach so erschlägt. Was ist dieses Zeichen? Nun, wir wissen es nicht genau, aber wir können es nachvollziehen, dass Zeichen uns vor Gefahren bewahren. Denkt einmal an dieses rote Viereck mit dem Totenkopf in der Mitte. Es ist ein Zeichen wofür? Giftig. Und wir halten Abstand. Wir sind gewarnt. Oder denkt an den knallroten Frosch, den knallroten Erdbeerfrosch, oder Erdbeerfröschchen kommt nicht bei uns vor, das ist gut so, weil dieser knallrote Erdbeerfröschchen, das ist giftig und warnt die Fressfeinde davor, dieses Fröschchen zu essen, zu fressen. Und so ist es auch bei Kain. Er hatte dieses Zeichen, das deutlich machte, okay, von dem halte ich Abstand, sonst geht es mir schlecht. Kein erfährt Gottes Gottes Güte, obwohl er sein Urteil ablehnt und darum die Anwendung für uns, akzeptiere das Urteil Gottes über deine Sünde. Bekenne ihm deine Sünde und suche die Freiheit von deiner Schuld. Eine vierte Abschreckung vor dem Weg des Gottlosen, des Ungläubigen ist, der Ungläubige, vervielfältigt die Gottlosigkeit. Das sehen wir jetzt in Versen 16 bis 24 im Überblick, weil diese Geschichte führt uns jetzt zu keinem Stammbaum und da wird eine Person vor allem hervorgehoben, das ist der sogenannte Lamek, das ist die der sechste von Adam an und ja, dieser Lamek wird zum Sinnbild für keins gottloses Erbe. Wir sehen also keins Stammbaum. kein hat eine Frau. Wo hat er seine Frau her? Sie war nicht eine Außerirdische. Sie war eine seiner Schwestern. Und es war damals kein Problem, mit seiner Schwester eine Ehe einzugehen und Kinder zu bekommen. Und er bekommt den Henoch. Und er baut eine Stadt, obwohl kein was tun sollte. Er sollte flüchtig sein, dann sehen wir hier, dieser Kain, er sagt einfach, das ist mir egal. Ich, ich baue mir hier meine Stadt. Und er rebelliert weiter gegen Gott. Und einer seiner Nachkommen ist dieser Lamek. Und dieser Lamek, der zeigt sich sehr selbstbestimmt, er nimmt sich einfach zwei Frauen und diese Frauen haben Kinder und die sind eigentlich sehr erfolgreich. Also, hier sehen wir eine erfolgreiche Familie. Stell dir vor, dein Sohn wird der Pionier in der Herdenzucht, so wie der Jabal. Und du kannst stolz sein, er ist hier derjenige, der neue Wege geht und der große Herden hat. Also, größere Tiere als Schafe und Ziegen, vielleicht Kamele und Rinder. Oder sein Bruder. Jubal er hat einen Star in der Musikindustrie als Sohn. Kann man darauf nicht stolz sein? Dieser Jubal war hier der Erfinder von Hafen und Flöten. Und schließlich noch Tubal-Kain. Das war eher so, so der Ingenieur. Der war also ein Experte in der Technik und er hat war der Meister aller Handwerker in Erz und Eisen. Also er war der CEO in der Schwermetallbranche. Was für eine erfolgreiche Familie, Lamek. Kann man ihn doch nur beglückwünschen. Mensch, Lamek, was hast du für eine tolle Familie. Nun heißt das, dass Technik schlecht ist. Technik, die auf intelligente Weise die Folgen des Sündenfalls, also des Fluches, mildern. Wir nutzen das alle. Ich denke, ihr wascht nicht unbedingt eure Wäsche noch komplett mit der Hand oder ihr kocht euer Essen nicht über dem offenen Feuer und ähm, heizt eure Räume mit Öfen. Wir nutzen alle Technik, weil sie uns die Folgen des Sündenfalls mildern. Das ist nicht das Problem. Das Problem bei dieser Familie war nicht der Fortschritt, sondern die Abwesenheit von Anbetung Gottes. Was hier fehlt, es Anbetung des lebendigen Gottes. Wir sehen hier eine Hochkultur, keine Steinzeit am Anfang der Geschichte der Menschen. Eine Hochkultur, aber wir sehen keine Anbetung Gottes. Und dann noch dieser Salamik, der diesen Song im Stil eines Gangster-Rappers vorträgt. Er verachtet das menschliche Leben. Er sagt, ich erschlage einen Mann, weil er mich verwundet hat. Absolute Verachtung für menschliches Leben. Er definiert die Familie neu, indem er zwei Frauen nimmt und ich brauche nicht weiter ausführen, dass wir uns in ähnlichen Zeiten befinden, wo menschliches Leben im Mutterleib verachtet und getötet wird und wo Familie entgegen Gottes Definition neu definiert wird. Und hier sehen wir einfach sein, das gottlose Erbe von Kain. Kain war nicht nur ein einzelner Sünder, sondern er vererbte seine Gottlosigkeit an seine Familie. Und die Frage an uns ist, was tun wir? Worin investierst du? Investierst du in, in deine Bildung, in, darin, dass du vor allem in dieser Welt erfolgreich bist oder investierst du in eine gottesfürchtige Familie? Manche von euch sind verheiratet oder haben schon Familie. Und deswegen die Frage, wie investierst du in deine Ehe und in deine Kinder, dass sie den lebendigen Gott anbeten und verehren. Und wenn du nicht verheiratet bist, dann aber den Herrn Jesus Christus kennst als dein Heiland, dann hast du auch eine Familie. Dann hast du die Familie der Kinder Gottes. Und auch du, Du kannst in eine gottesfürchtige Familie investieren, in deine Brüder und Schwestern, die dich jetzt besonders brauchen, wo die Welt uns sagt, dass wir uns voneinander isolieren sollen, selbst wenn wir gesund sind. Investiere in deine Familie, in eine gottesfürchtige Familie. Und schließlich der, die fünfte Abschreckung vor, vor dem Weg des Ungläubigen, der Ungläubige verpasst den Sinn des Lebens. Der Ungläubige verpasst den Sinn des Lebens. Das sehen wir in den Versen 25 bis 26 durch Kontrast. Und wir, wir gehen wieder zurück zu Adam und Eva und sehen, wie Adam und Eva intim sind und ein Kind bekommen, einen Sohn, den sie Seth nennen. Wisst ihr, was seht bedeutet? Seht bedeutet Ersatz. Ersatz. Wofür Ersatz? Ersatz für keinen? Ist Seht der Ersatz für keinen, der jetzt woanders wohnt, der flüchtig geworden ist, der weggerannt ist oder wegrennen musste? Schaut in den Text in Vers 25. Eva nennt ihren Sohn Seth. Eva sagt, denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil kein ihn umgebracht hat. ist ihr für, für Eva war kein kein Trost. Abel war tot, aber sie konnte sich nicht über kein freuen, weil kein ein Ungläubiger. Und so. Hat sie die Hoffnung, dass Seth jetzt ihren Abel ersetzt, dass Seth den Weg des Glaubens geht? Und interessanterweise lesen wir in Vers 26, wie Seth seinen Sohn Enosch nennt. Das bedeutet Mensch im Sinne seiner Sterblichkeit. Und dann heißt es, damals fing man an, den Namen Jahwes anzurufen. Damals fing man an, den Namen Jahwes anzurufen. Und hier sehen wir endlich, endlich Menschen, die Gott anbeten, in diesem Kapitel. Endlich Menschen, die den Namen Jahwes anrufen, das bedeutet so viel wie ihn zu, anzubeten und zu verkünden. Was für ein Lichtblick. Hier gibt es noch Gläubige. Aber mehr erfahren wir auch nicht. Was hat denn die Familie Seetz für Erfindung gemacht? Welchen Beitrag hat denn die Familie Seetz zur Gesellschaft gebracht? Wie haben sie sich eingebracht? Wie haben sie das Leben vereinfacht? Wisst ihr, das ist alles egal. Eine Sache ist wichtig über die Familie Seetz, sie haben Gott angebetet. Sie haben Gott die Ehre gebracht, die ihm gebührt. Sie haben von Gott weitererzählt, weil Gott allein die Hoffnung ist in dieser gefallenen Welt, weil er es immer noch ist. Und das ist der Sinn des Lebens, den kein verpasst hat. Und das Tragische ist, Tragische ist, jeder Ungläubige verpasst diesen Sinn des Lebens. Und das ist eine Abschreckung für uns, die wir glauben, aber auch ein Ansporn, Yahweh zu vertrauen und ihn erst recht anzubeten. Weil wir alle sind mit der Sünde infiziert, haben wir am Anfang gesehen. Und, und nun wird es Weihnachten und unsere Gesellschaft sagt, Weihnachten es ist gefährlich. Am besten machen wir das nur auf Sparflamme. Und die Welt weiß gar nicht, was an Weihnachten passiert ist. Dass Gott ja, wer Mensch geworden ist. Dass er auf diese Welt gekommen ist, aufgrund der, des Weges Keins, aufgrund der Sünde. Und hat Gnade bewiesen, indem er Jesus gesandt hat. Und Jesus war der Gerechte, der hat ausnahmslos das Richtige getan. Über mehr als 30 Jahre lang. Und wisst ihr, warum er hingerichtet wurde? Aus Neid. Wer wurde noch aus Neid hingerichtet? Abel. Aber was ist der Unterschied zwischen Abel und Jesus? Abel war nur ein Mensch. Abels Blut floss und schreite zu Gott, aber Abels Blut konnte niemanden retten. Nun im Hebräerbrief sagt es in Hebräer 12, Vers 24, dass das Blut Jesu besser ist als das Blut Abels, weil jeder, der Anteil hat, an der Kraft des Blutes Jesu empfängt Vergebung für alle seine Sünden. Und der Herr Jesus hat sein Blut gegeben, er hat am Kreuz geblutet und er ist eines blutigen Todes gestorben. Und darum kehre um zu Jesus. Komm zu ihm mit all deinen Sünden und bekenne ihm deine Sünde, aber Bete den Herrn Jesus an als den wahren Gott und wahren Menschen, der allein Retter ist, und sein Blut wird dich verteidigen am Tag des Gerichts. Weißt du, dass Jesus, als er dort am Kreuz hing, dass da zwei Übeltäter bei ihm waren? Und wisst ihr, dass dieser eine Übeltäter ihn verspottet hat? Beide haben ihn verspottet und dann hat dieser eine Übeltäter, der hat Buße getan. Er hat Jesus als König erkannt, er hat seine eigene Sünde erkannt und sie bekannt und hat Jesus gebeten, an ihn zu denken. Weißt du, dass Jesus dem einen Übeltäter vergeben hat? Warum? Er hat seine Sünde bereut, er hat Gottes Urteil angenommen über sich. Und er hat Jesus als Retter angerufen. Und ich bin überzeugt, wenn kein dort neben Jesus gehangen hätte, Jesus hätte ihm vergeben. Und so kann Jesus jedem von uns vergeben. Wer immer du bist. Aber Jesus ist nicht mehr tot. Er ist als, als Kind als Baby auf die Welt gekommen, aufgewachsen hat, das Richtige getan hat, sein Leben am Kreuz gegeben für Sünde, aber er ist auferstanden. Er lebt und thront im Himmel. Und er ist bereit, jeden Ungläubigen zu empfangen, der von Herzen umkehrt. Wirst du zu ihm kommen? Und ich möchte euch entlassen mit der Frage, wofür lebst du? Wofür lebst du? Und die einfache Ermutigung, lebe für Gott. Dieser Mensch betete Yahweh an und verkündete ihn. Diese Frau betete Yahweh an und verkündete ihn. Kann man das über dein Leben sagen? Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du uns mit hineinnimmst in diese Anfangszeit und uns schon von Anfang an zeigst, wie es zwei Wege gibt, und wir sind einfach überwältigt davon, dass du so gnädig mit Sündern bist, wie wir alle es sind. Auch Abel war ein Sünder, und du hast ihm, hast ihn durch seinen Glauben an dich gerecht gesprochen aufgrund des Opfers Jesu Christi. Und Vater, so bitten wir dich, dass du rettest, wer immer verloren ist und auf dieses Wort hört. Und dass du uns, die wir uns haben abschrecken lassen von diesem Weg des Ungläubigen, dass du uns nun neu bestärkst, den Weg der Anbetung zu gehen und dich zu verkünden. Egal, was die Welt über uns denkt. Egal, ob wir ein Nobody sind in den Augen des Welt der Welt, das ist ohnehin der Fall. Wir sind wie Abel, nichtig, aber bei dir geliebt und das ist uns genug. Danke, Vater, für deinen Sohn. Amen. Hast du müde Träume nachzujagen, dich mit eigenen Plänen hart zu Quellen dich Probleme, Angst und Fragen, leg deine Last zu Jesu für seine Jesus, halt, Jesus, halt, Jesus, halt, die Wunde, schenke Kraft, neuen Mut und Leben sie. Jesus, halt, Jesus, halt, Jesus, halt, die Wunde, Herr denn dein Leben glaube. Ich. Er verspricht dir nicht nur Sonnentage, Auch bleibst du vor Stürmen nicht verschont. Doch er hilft dir deine Lasten tragen. Bei allem Schweren wirst du reich belohnt. Jesus, halt, Jesus, halt, Jesus, Jesus, heilt die Wunden, schenke Kraft, neuen Mut und Leben Sie Jesus alt, Jesus alt, Jesus die er verwandelt auch dein Leben, glaube ich. Jesus alt, Jesus alt, Jesus alt, gebunden, die Wunde, schenkt Kraft neuen Jesus sah, Jesus sah, Jesus sah, die Wunden, er verwandelt auf Geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, Bleib in seine Nähe, ob du wachst oder ruhst. Du zurück. Wohl vertraut wie heilte Kleider, sind sie die durch Leid und Glück. unter der Gnade, weh Gottes Segen, in seinem Frieden, was auch immer du tust, Kinder der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seine Nähe, ob du wachst oder wuchst. Neue Stunden, neue Tage, Zügen durchsteigst du, wird die neue Zeit dir passen, ist dir sehr zu groß, zu klein. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinen Frieden, was auch immer du tust. Gnade Hör auf Gottes Worte Bleib in seiner Nähe Ob du wachst oder ruhst Gute Wünsche, gute Worte Wollen dir Begleiter sein Doch die besten Wünsche mögen alle Hände in Gnade, mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, das auch immer du tust. Geh unter Auf Gottes Worte, da bin ich alleine. Ob du wachst oder